Gefeliciteerd, Mann! Gefeliciteerd mit dein 31st verjaardag! bye, -bye. Schnell einsteigen. Danke. Dieses Schloss ab unserem Regio. Diese sattliche Wiese und hier ein klares Arbeitsklima. Die erste Talkäserei im Bernerland. Ich habe mir das ganz größer vorgestellt. Das ist einfach nur ein Modell. Johann Emanuel Effinger baut diese 1815 auf seinem Schlossgut in Kaser. Im ganzen Bernerland schießen in den darauffolgenden Jahrzehnten Hunderte von Talkäsereien aus dem Boden, wo immer mehr Emmentaler produziert wird. Jetzt beginnen nach und nach Emmentaler Tuch- und Leinenhändler im großen Stil mit dem Käse zu handeln. Und viele werden dabei sehr reich. Daher nennt man sie auch Käsebarometer. Doch nur ein Dreck Lager. Oh, so. so. Durch den Erfolg gestärkt, bauen die Hände eigene, beheizte Gärkeller und klimatisierte Käselager. Dank der nun gleichmäßigen Temperaturen entstehen auch die typischen, weltbekannten Löcher. Ja, endlich kommen wir zum Wichtigsten! Familie im April 1892 zusammen mit über 200 weiteren Schweizern in den Schiff von Ruhr. In New Glamis kann sie eine kleine Farm erwerben und berichtet darauf eine Käserei, wo nun ihr ältester Sohn Käse produziert. Ja, das steht, das steht gut. Hier seht ihr sozusagen meine inneren Werte. Ich schlucke das Gras und Heu zuerst unverdaut. Im Vormagen, dem sogenannten Panzen, wird es zusammengepresst. Jetzt mache ich für euch einen echten Emmentaler AOP. Ich brauche für einen 100 Kilogramm Käseleib ca. 1200 Liter Milch. Diese wird weder thermisiert noch pasteurisiert. Denn unser Käse darf im Gegensatz zu vielen anderen nur aus Rohmilch hergestellt werden. Im Herstellungsprozess werden nämlich ja. spezielle Nachweiskulturen hinzugefügt, so dass im Labor das Original von jedem Plagiat unterschieden werden kann. Ich entraume nun einen Teil der Milch und fülle sie in das Kupferkässy. Und Jetzt, ja, jetzt gut. Ich rühre und rühre im Milchgefäß. Ich rühre und rühre die Milch zum Käse. Ich nehme für meine Elementale und frische Milch regionaler Bauern und von Milchbetrieben. Mit rechten Heft vorgeschrieben. Ich rühre und rühre im Milchgefäß. Ich rühr I'm a pizza, I'm a white bart, I'm a auf And I'm a white bart, Please. he's dead Day day. We you to move Yeah. Mm -hmm.